Morgen ist es endlich soweit. In Großbritannien wird ordentlich gefeiert. Denn Charles III. wird gekrönt mit dem ganzen Pomp, der seit Jahrhunderten zu einer Coronation dazugehört. Und dieses Fest fällt in eine Zeit, in der das britische Königshaus Publicity gut gebrauchen kann. Zwar stehen noch immer die meisten Briten hinter der Monarchie, aber die Mehrheit bröckelt. Und nicht wenige fragen sich, ob es wirklich angemessen ist, dass der Staat so viel Geld für sein Königshaus ausgibt. Denn die Britinnen und Briten leiden immer mehr unter den hohen Preisen und geraten in Wirtschaft Not. Und trotzdem der Vorfreude derer, die dabei sein wollen, tut das keinen Abbruch. Valerie Krall. Im Dunkel der Nacht. Die letzte Probe, damit bei der Krönung dann auch jeder Schritt und jeder Ton sitzt. Fans der Königsfamilie kämpfen schon seit Tagen an der Strecke. Die Belohnung schon vorab einen Blick auf die Kutsche erhaschen. Wir könnten natürlich auch zu Hause vorm Fernseher sitzen, aber es geht um die Atmosphäre. Und ich möchte dem König zeigen, dass wir ihn lieben. Den Mangel an Komfort nehmen sie gern in Kauf, um im entscheidenden Moment in der ersten Reihe zu stehen. 70 Jahre nach Queen Elizabeth wird König Charles morgen in der Westminster Abbey gekrönt. In einer zutiefst religiösen Zeremonie, die auf einer tausend Jahre alten Tradition beruht. Bei der Krönung wird der Monarch öffentlich und offiziell als König eingesetzt. Und mit der Krone, der Salbung und dem Eid wird er auf eine religiöse Ebene gehoben. Es gibt viele Briten, die das aus der Zeit gefallen finden und zu teuer. So wie Steve Cook. Er ist extra aus Nordengland nach London gereist um seinem Unmut über die Monarchie Luft zu machen. Unser Protest wird friedlich, aber wir werden laut sein, unsere Plakate hochhalten, nicht mein König rufen. Wir wollen, dass man uns nicht überhören kann. Seit dem Tod Queen Elizabeths sehen die Monarchiekritiker ihre Chance. Vor allem bei den jüngeren Briten sinkt die Zustimmung zur Monarchie. Ein großer Kritikpunkt, zu wenig Transparenz. Anders als bei Politikern bekommen wir über die Royals überhaupt keine Informationen. Darüber, was sie tun, wie sie sich finanzieren. Über diese Ausnahmeregel beschweren sich sogar Historiker. Charles und die Königsfamilie sind sich der Kritik bewusst, geben sich auch heute wieder volksnah und offen. Aber auch wenn Charles vieles moderner gestalten will, das Zeremoniell und die Rituale bilden das Fundament der Monarchie. Wie der berühmte Walter Bagshot sagte, auf die Magie darf kein Tageslicht fallen. Sie müssen das Mysterium bewahren. Wenn man Licht dran lässt, sieht alles gewöhnlich aus. Die Vorbereitungen konnten noch im Schutz der Dunkelheit stattfinden. Entscheidend wird aber, wie die Briten morgen bei Tageslicht die Krönung sehen werden. Hm, fragen wir nach bei Annette Dittert in London. Wie ist denn die Stimmung so ein Tag davor? Die Stimmung hier am Buckingham Palace heute war fantastisch. Da waren bereits Tausende hier, die schon mal geguckt haben, wie der Palast denn so aussieht. In der Sorge, dass sie morgen gar nicht mehr so nah dran kommen. Und der größte Höhepunkt war heute. Der Überraschungsbesuch des Königs, der nämlich plötzlich hier auftauchte und Hände schüttelte, damit hatte niemand gerechnet. Und das war wirklich ein Moment, wo man spüren konnte, wie hier morgen die Stimmung sein wird. Andererseits ist es wirklich tatsächlich so, wie wir gerade im Beitrag gesehen haben. Es gibt zum ersten Mal bei diesem großen royalen Spektakel wirklich deutliche Kritik an diesem Zeremoniell. Und zwar vor allem daran, dass eben diese teure Krönung, geschätzt über 100 Millionen Euro, vom Steuerzahler getragen werden muss. Und das in einer Zeit, wo es den Brief wirklich wirtschaftlich und finanziell nicht besonders gut geht. Hm, du hast es gerade gesagt, es wird ein riesiges Spektakel morgen. Auch wenn das alles fast wie eine veraltete Soap-Opera wirkt, ähm, hat die Monarchie auch 2023 ja noch viel Bedeutung im Land und doch viel Macht. Ja, das ist etwas, was man in Deutschland immer leicht übersieht. Diese britische Monarchie, dieser König hat durchaus Macht und auch die Möglichkeit, auf Politik und Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Man kann auch davon ausgehen, dass Charles das tut. Man hat das bereits gesehen, als zum Beispiel Liz im vergangenen Jahr verboten hatte, auf den Klimagipfel zu fahren. Da hat er dann kurzerhand einen Empfang hier hinter mir im Buckingham Palace organisiert, zu dem dann alle kommen mussten. Eine Einladung des Königs schlägt man nicht aus, auch die Regierung. Und auf diese Weise kann eben deutliche Zeichen setzen, auch mal gegen den Kurs der Regierung und nicht zu vergessen die wöchentliche Audienz mit dem Premierminister. Und auch da kann man davon ausgehen, dass K äh, König Charles III. da mit Rishi Sunak in Zukunft nicht nur über das Wetter reden wird. Kann man denn an der Zeremonie morgen schon ablesen, was Charles als König anders machen wird als seine Mutter? Ja, Charles hat jetzt die große und schwere Aufgabe, diese Monarchie wirklich ins 21. Jahrhundert zu führen und erste Schritte dazu wird man morgen schon sehen können. Er wird zwar wie die Queen, wie seine Mutter dort zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche gekrönt, geweiht durch Gott, das bleibt alles wie es ist, dennoch werden äh, hohe Vertreter aller anderen Religionen dort eine ganz wichtige Rolle spielen und das ist auch äußerst notwendig, denn die letzte Volksbefragung 2021 hat ergeben, dass weit unter der Hälfte der Briten sich überhaupt nur noch als Christen definieren, das heißt, wenn König Charles in Zukunft wirklich alle Untertanen hinter sich vereinen will, dann wird er das noch viel, viel deutlicher machen müssen und das gilt für viele andere Themen ganz genauso, das heißt, er steht, wenn denn erst einmal der Pomp und Circumstance vorbei ist und der Alltag wieder einzieht in Großbritannien vor dem schweren, enormen Spagat, wie er diese Monarchie wirklich modernisieren will, ohne eben diesen berühmten Zauber und die Magie der britischen Monarchie zu verlieren, die eben in diesen Ritualen und Zeremoniellen liegt, wie wir das morgen bei der Krönung bewundern können. Und morgen werden wir uns dann Abend wieder hören nach der offiziellen Krönung. Danke, Annette Dittert.